Die dpa beteiligt sich ja weniger an der theoretischen Diskussion, sondern sie setzt täglich Maßstäbe in ihrer praktischen Arbeit und äh, Glaubwürdigkeit im Journalismus, Sorgfalt in der Recherche, aber auch Ansprechbarkeit, wenn Fehler passieren, zeichnen die DPA aus. Also ich kann, äh, und ich habe ja nicht nur jetzt äh, im Journalismus gearbeitet, äh, als Absolvent einer Journalistenschule, sondern auch immer wieder in Pressestellen. Äh, ich kann der DPA wirklich dieses Zeugnis ausstellen, äh, dass sie äh, für Glaubwürdigkeit und Sorgfalt steht und dann, wenn Fehler passieren, und das ist bei uns allen immer wieder auch der Fall, dass sie dann dazu steht. Der Wettbewerb äh, verleitet mitunter natürlich dazu, schneller sein zu wollen als die Konkurrenz. Und dann gelten ja sehr viele Lehrsätze, die an Journalistenschulen äh, gelehrt werden, dass Schnelligkeit nicht der oberste Wert sein kann. Äh, sondern eben die, der Zeitpunkt äh, abgewartet werden muss, zu dem man äh, ausreichend recherchiert hat, um ein Thema vermelden zu können und ähm, das wären, wenn man so will, äh, in gewisser Weise Spannungszustände. Äh, die Unabhängigkeit ist allerdings nochmal mal was anderes. Die ist zum einen ja äh, dadurch äh, grundgelegt, dass so viele Genossen die dpa tragen, dass keiner einen bestimmenden Einfluss hat und die dpa sozusagen äh, ins eigene Geschäftsmodell hinüberziehen kann, sondern wir halten uns ja auch gegenseitig in der Balance als äh, Genossen, als unterschiedliche Akteure im Medienbetrieb. Äh, und zum Zweiten aber auch eine Haltung, nämlich wollen wir immer und immer wieder erneut, objektiv, unabhängig äh, und sorgfältig berichten. Und äh, so wie die Journalisten ausgebildet werden bei der DPA, so wie sie im Redaktionsalltag zusammenarbeiten, habe ich das immer als äh, überzeugend erlebt, dass tatsächlich gerungen wird darum, äh, wie ist die, die Qualität im jeweiligen Text. Grundlagen des Arbeitens, DPA, müssen immer state of the art sein, also in allen äh, Ausspielwegen zu Hause sein, die eben äh, von den Kunden genutzt werden. Äh, da dürfen sie nie stehen bleiben und ähm, die, der Diskurs in der digitalen Welt ändert sich fundamental. Da gibt es auch nicht mehr nur diese Trennungen B2B oder B2C, sondern äh, die Dinge äh, haben zum Teil fließende Übergänge äh, auch hier. Gilt es unternehmerisch immer wieder drauf zu blicken, aber es zu messen an dem Auftrag und der Gründungsgeschichte der DPA. Also ein Garant auch zu sein der Pressefreiheit und ihrer Grundlagen.